So, wir sind hier auf der Kartenmesse in Offenbach, stellen quasi aus, was wir so tun. Ja, also, unser altbewährtes Autokarchassi, hier im Fall Tony ausgebaut auf GTC-Zwecke mit dem Honda GX390, für die GTC verplombt, für die GTC-Einsätze, Rennen, 12 Stunden, 24 Stunden und für 89 Stunden Rennaction action über die ganze Saison. Die Kartenmesse ist wichtig für den ganzen deutschen Kartsport. Äh, wo gibt es mal die Möglichkeit, äh, sich zu informieren? Die auf den Rennstrecken ist es immer das Problem, die sind alle viel zu beschäftigt. Die Teams, die Fahrer, wie komme ich zum Kartsport überhaupt? Da hat man auf der Rennstrecke gar keine Zeit. Und hier findet man vom Händler über Verbände, über Rennserien, über, über Teile. Man kriegt alles hier gewalt und dafür ist die Kartenmesse das wichtigste äh, Medium äh, im deutschen Kartsport. Wie ich schon, wie das eigentlich zwingend, das man hier ist? Bei uns ist es schlecht, oder bei dir auch, mess, schlecht messbar immer. Weil wir ja nicht jetzt nach Hause gehen und sagen, wir haben 10 Grad verkauft. Oder hast du 10 Grad verkauft? Nee, ne? Nee. Also wir haben auch keine 10 Startplätze zu verkaufen. Aber das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ein Kart kostet viel Geld, ein Startplatz, ein Rennen kostet viel Geld. Da kommt nicht ein Interessierter vorbei und sagt, boah, da bin ich jetzt dabei. Aber der informiert sich hier und der ist dann Mitte des Jahres, oder? In ein Jahr und zwei Jahren dabei und, und so muss es sein. Wie sieht das aus für ein Team, was sich gerne mal interessiert, was ich in der Indoorhalle vielleicht gefunden hatte, äh, wie kommen die auf die Strecke? Ja, die kommen ganz einfach auf die Strecke, fängt an ähm, mit den Testtagen, da kann man sie einfach sagen, ich möchte gerne mal ein gdc card ausprobieren da kriegt man eine Stunde so eine gdc card zur Verfügung für seine Mannschaft und da kann man, das kostet ja nicht mal was, das stellen wir ja kostenlos, da kann man und, so ein man mal so einen Kart probieren und dann haben wir ja wie immer unser, äh, wenn man dann Macht man Spaß dran. Dann hat man auch unsere Einsteigerpakete, wo man äh, verschiedene Vergünstigungen kriegt, die helfen bei der Auswahl der Teams für Einzelfahrer. Ich sage, ich habe gar kein Team, ich möchte trotzdem mitfahren. Da können wir gerne vermitteln an bestehende Teams. Ähm, wir haben einen Promotion Card, wo sich Vereine und äh, Teams bewerben können. Äh, da stellen wir ihnen kostenlos für ein ganzes Rennen zur Verfügung. Ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und ja, man muss, muss mit uns in Kontakt treten. Und für alle die, die jetzt nicht hier sein konnten, wo informieren, wo informieren Sie sich? Wo können Sie vielleicht mal jemanden ans Telefon bekommen? Ja, am, am wo besten, liest man was nach? Am besten www.race-report.de. Dort sind die Kontakte von mir, ist eine Telefonnummer von mir. Kommen mit mir sprechen, Tag und Nacht. Nee, nachts. Irgendwann ja. muss ich auch schlafen, aber... Mhm. <lacht> ähm, und äh, da kann man gut Kontakt treten. Da kann man zwar Abreden für äh, Testtage, dass ich die Teams mal besuche dass ich die GDC mal auch Vereinen vorstelle. Also ich, ich kann natürlich nicht rumfahren und die GDC vorstellen an einzelnen Fahrer. Aber wenn so ein Motorsportclub dran Interesse hat oder eine Teamvereinigung, dann fahre ich gerne zu einer Indoorbahn und stelle die GDC mal vor. Und dann kann man praktisch eine kleine Hausmesse machen, auch weiß nicht? ich, auf einer Indoorbahn in auch Erfurt. Oder Weißer Kuckuckwo, ne? Ja, klar. Ähm, das ist durchaus möglich. Und ähm, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Da sollte man schon verabreden, aber das ist ja alles kein Problem. www.race-report.de und dort findet man alle Kontaktdaten mit mir an Kontaktgeräten. Und dann kann ich nur sagen, willkommen bei Freunden, habt Spaß. Dafür sind wir da, dafür Super machen wir alles. Sache.